Das ist heute mal das Thema, was ganz einfaches, was ganz stinkt normal Wenn man eine Solarzelle hat und dann damit Akkus laden möchte. Ja, eigentlich die einfachsten Sachen. Ne? Handy laden, wie Handy laden damit funktioniert, wie man damit Licht machen kann. Und diese ganzen Sachen. Und das sind jetzt die ganzen Teile, die man dafür braucht. Solarpanel ist klar, ne? Ja, die kröte die ihr gern haben wollt so dann habe ich ähm, gebrauchte akkus genommen ja, auch bei gebrauchten akkus ähm, die gehen dann zwar nur zu 100 prozent ne, aber wenn man sie äh, nicht so sehr an ihre grenzen bringt ne, wenn ich sie ganz sanft auflade und auch nicht ganz komplett voll auflade dürfen die trotzdem noch ein ganzes stück halten ähm, was hierbei dann aber doch wichtig ist dass es gleiche typen sein sollten ne? Also hier äh, kunterbunt Akkus miteinander mischen, geht zwar manchmal auch, aber das geht nicht lange gut, weil sich der Stromkreis dann immer nach dem schwächsten Akku in dem ganzen Kreis dann richtet. Also nehmen wir alles dieselben. Können aber durchaus gebrauchtes sein, das ist kein Problem. So, und für unsere Spannung, die dann aus unseren Akkus rauskommt... Die müssen wir dann natürlich auch noch irgendwie einstellen. Da ist die einfachste Möglichkeit. Also, solche Dinger kosten mittlerweile, ich weiß nicht, 2,50 Euro oder sowas. DC-Spannungswandler, DC-DC-Converter heißen die Dinger. Ähm, wir brauchen ja nicht viel zum Laden. Ne? Ein Ampere reicht uns. Da gibt es vielleicht auch noch welche, die dann 2 oder 3 Ampere haben. Gibt es auch im Konrad-Katalog zum Selbstbasteln die Dinger. Je nachdem, wie man es dann haben möchte. Ja, und wenn wir dann hier mit einer Voltzahl von 7,4 Volt fahren, hier steht es, ähm, müssen wir den dann wahrscheinlich höher drehen. Ne? Also so, dass er dann bei 7,5 Volt steht, dass dann am Ende 5 Volt rauskommen. Müssen wir am Ende mal austesten dass wir auf unsere plus 5 Volt USB Spannung kommen. Ja, und damit wir unsere 7,4 Volt Akkus mit der schnöden Gleichspannung nicht gleich komplett zerstören, weil diese schöne Schaltung hier machen wir ja ab, ne? was die Akkus vorgeschalten haben. Unsere Akkus kommen komplett nackig hier ans Solarpanel sozusagen. Brauchen wir noch unsere altbewährte Impulsladeschaltung ja, da ist dann der Link hier eingeblendet. Das ganze andere Zeug ist klar, was man so braucht zum elektrisch basteln, ein paar Träte, ne? ein bisschen Leim, Lötkolben und der ganze restliche Klimsbims. Starten wir mal. Ja. Als erstes baut man sich natürlich diese Impulsladung da, ne? diese für Solarpanels ins Solarpanel hinein, damit man dann die Akkus schön rundherum bauen kann. Also, wie ihr es macht, ist euch überlassen. Also, ich habe jetzt diesmal so hier angefangen. Schaukelt ordentlich hin und her, ist auf 10 Volt eingestellt ne? und kommt hier schon so bis. 5, 6, 7 Volt hoch, ne? aber wir haben ja Kunstlicht, ne? also dann bei richtigem Sonnenlicht müsste das hier dann bis 12 Volt, 13, 14 Volt ausschlagen, aber das dürften, solange es in der Impulsladung ist, unsere Akkus mit 7,5 Volt aushalten. Das war es dann auch schon. Die Plusseite von der Schaltung an den Plus anschließen von der Batterie. Den Minus von der Schaltung an Minus, ist klar. Ne? So, der Rest ist dann auch kein Hexenwerk mehr. Das Teil hier auseinanderbasteln, müsst ihr mal schauen, was ihr dann für eins habt und dann die Kabel halt neu rausführen. Ne? Den Eingang hierfür nehmt, kommt ihr, äh, nehmt er dann von den Akkus und der Ausgang geht dann an euer USB Kabel. So, gucken wir mal ob es funktioniert mit Kunstlicht ne? bei 6,3 sind wir jetzt. Alles klar, also funktioniert, aber wie gesagt das ist die aller aller einfachste Ansteuerung dafür. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist eine ähm, automatische Abschaltung, dass wenn die Akkus voll sind, dass dann natürlich das Solarpanel rausgeht. Ne? Wird dann etwas komplexer. Aber ja, damit ihr erstmal wisst, wie man ganz stinknormale Akkus Halbwegs laden kann. Halbwegs sicher. Also der Koffer an sich, den habe ich so wie Zivildienstzeiten schon gemacht. Baujahr 2003, glaube ich. Und dann ist das halt so nach und nach gewachsen. Ne? Ja, war auch schon lang und oft im Einsatz gewesen, das Teil. Ähm, alte Laptop-Akkus, die für den Laptop nur mehr genug Leistung hatten, haben aber für meinen kleinen Verstärker ordentlich Leistung gehabt. Ja, da kommt hier ein Klinkenstecker, dann einfach euer MP3-Player rein. Und ab geht die Party! Und ganz am Anfang, ne, wir haben ja alle kein Geld, wenn wir anfangen. Ähm, Habe ich gedacht, es wäre gut, wenn man aus solchen Solarbruch hier, ganz hauchfeine Dinger sind das. Ja, Solarbruch kann man auch kaufen, wer hätte es gedacht. Ja, aber die Dinger bringen auch schon noch Strom raus. Ne, obwohl sie so ein bisschen zerbrochen sind. Und, also hatte habe ich mir dann auf die Rückseite hier zusammengestückelt. Ja, leider. Die ist komplett im Arsch jetzt. Ich weiß gar nicht, ob das Teil auch so noch geht. Bestimmt, die ist ein Jahr lang noch im Gebrauch gehabt. Leuchtet hier noch was? Nee, leuchtet nichts mehr. Ja, wenn es dann komplett ausartet, kann es sein, dass sowas hier dabei rauskommt. Ja, da ist der trank da doch etwas mit mir durchgegangen. Aber alles was man braucht. Und zwar habe ich, hier hinten seht ihr die ganzen Akkupacks, ne? Das sind an der Zahl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12. 12 Stück. Ich habe immer drei parallel genommen und habe praktisch vier Segmente. Ne? So, und jetzt kommen wir bei vier Segmenten ab 3,6 Volt natürlich voll über unsere 12 Volt hinaus, was unser Solarpanel kann. Ne? Ja, da habe ich mir gedacht, dann du es einfach partiell laden. Da ne? habe ich hier einen Drehschalter ran gemacht, wo ich dann praktisch, wenn äh, das Solarpanel im Lademodus ist, praktisch immer ein Viertel von den Bänken hier auflädt. Ja, da kann ich hier drüben über diese Lüsterklemme dann schauen, wie viel Spannung die einzelnen Segmente dann haben, damit ich dann immer halbwegs gleich komme. Ja, und somit kann ich dann über den ganzen Tag Energie sammeln und kann alle möglichen Dinge damit anstellen, wenn ich das dann möchte. Aber da ist eure Fantasie ja dann auch keine Grenzen gesetzt. Hier jetzt eine kleine Joule-Tief. Schnellladung, ähm, der eine Akkupack, der erste, ist ziemlich in die Knie gegangen, habe ich nicht aufgepasst, war bis auf, also 3,6 Volt hat er eigentlich, ne? oder 4 Volt, wenn er voll aufgeladen ist, und meiner war dann runter bis auf 1,5 Volt. Ja, und mit den Schulties geht es schön ratzfatz auch schön sanft, also sie werden nicht heiß, die Akkus. Fiech ein ganz kleines Bisschen. Das macht ja nichts. Ja, weil da ist keine Sonne, die wir nutzen könnten. Die Solarladung geht zwar, hier, ihr seht es blinken. Ne? Oh. Hm. Ja, das Licht hier mit unserer äh, Bedini Tooltease Ansteuerung, ne, so ein Mischmasch, diesmal mit Luftspule bewerkstelligt. Mal gucken, ob er gleich in Oszillation geht. Ah, halt, einen Moment, da muss ich erstmal noch diesen Schalter hier reindrücken. Ah. Gut, ist drin. Dann los. Aha. Aha, jetzt geht schon wieder los hier. Ein bisschen runter regeln. Nochmal. Jawohl. Gut. Okay. Also das Licht ist meiner Meinung nach sehr schön und ausreichend. Features zwar ein bisschen... Und ein Pietchen kriegen wir es also nicht hin. Na gut, ist ja eh nur so für als Notbeleuchtung gedacht. Ne? Gut, Notbeleuchtung funktioniert schon mal. Ja, dann gucken wir mal, ob ja auch ein bisschen Musik rauskommt aus dem Teil. Ja. Also, Konverter haben wir hier, wird eingeschalten. Konverter oh, rennt. Und jetzt müssen wir hier den. Riesen 300 Watt Verstärker. Wow. Noch einschalten. Brennt auch. Ha. Ich höre was. Wahnsinn. Kann man auch lauter machen? Nicht sehr viel. Na gut. Ihr wisst ja, wie das ist mit diesen kleinen Mini-MP3-Playern da. Das ist eine eigen Eigenversion. Aber funktioniert wenigstens. Ja, okay. Also. Musik kann man auch etwas. Und äh, USB funktioniert da auch? Jawohl. USB sieht auch super aus ja ob man jetzt handy damit lädt oder ipod oder was auch immer der schafft was sagt er mir hier 3,2 ampere das reicht dicke das reicht dicke auch für die dicksten usb ladegeräte gut okay. Dann werden wir von der seite her Schon mal halbwegs autark, solange die Akkus mitmachen.